1. Dezember und das heißt, das erste Türchen wird geöffnet. Das sind 24 Tage bis Heiligabend, eigentlich gar nicht so viel, äh, gemessen daran, dass Maria und eigentlich alle Schwangeren, äh, die auf Nachwuchs warten, neun Monate warten müssen, bis das Kind da ist. Wir warten jetzt gerade mal 24 Tage, bis dann Heiligabend da ist und wir die Geburt des Kindes feiern können. Äh, am längsten müssen übrigens Elefantenkühe, Warten, so ein kleiner Random Fact am Rande, 22 Monate dauert da die Schwangerschaft, die Tragezeit, das sind fast zwei Jahre. Das, was wir hier haben, ist eher so eine Art Hamsterschwangerschaft, die schaffen das auch schon in 20 bis 22 Tagen. Und trotzdem, auch wenn das nur so gering ist, die Zeit, ist das ja erstmal warten und warten ist immer irgendwie schwer. Und Das wollen wir uns versüßen, das machen wir mit Adventskaffeekränzchen und Weihnachtsmärkten und natürlich auch dem Adventskalender. Jeden Tag ein bisschen was Süßes. Und doch sind die ja also so gebaut, wie wenn es etwas Kleines ist. Also je kleiner das ist, was wir da so naschen, je weniger das ist, desto süßer schmecken uns am Ende dann die Kekse und das, was auf dem bunten Teller ist, am Heiligabend selbst. Vielleicht auch eine Zeit, wo wir gucken können, was wir sonst noch ein bisschen doch einschränken können, um dann, wenn die Zeit da ist, umso mehr Freude dran zu haben. Vielleicht eine Zeit, auch die Kontakte doch wieder etwas einzuschränken, damit zu besseren Zeiten uns genau diese Kontakte umso wohler tun. Ganz egal, wie du es damit hältst, ich wünsche dir erstmal eine gesegnete und besinnliche Adventszeit.